Was man halt da. und das kann ich jetzt so lange zuziehen, wie ich meine Oberfläche eben erreicht habe, weil ich sage, dass ich halt da zu halbwegs bin. Und jetzt schaut man natürlich dann mit der Wasserwag und dann kann ich hergehen und sagen, will ich jetzt die Version haben oder die Version, dann gehe ich her und sage, wenn ich jetzt die Version haben möchte, dass ich sage, die Fliesen sollten wieder bündig sein mit dem Lähnputz. dann putze ich da meinen Kalkputz her, so dünn wie möglich einfach. Da ist es auch super, wenn man zu zweit ist dann, äh, vor allem bei der Deckenmontage ist es wichtig. Ja. Beim Glasseigengewebe sehe ich so, es würde reichen so. Ich brauche das jetzt nicht großartig weiter rein, tun, weil der Vorteil ist, beim Feinbutt spritze ich da durch. Da habe ich mir jetzt die Möglichkeit, dass ich das mit so einem Holzbrill zum Beispiel zureif. Wichtig ist, dass ich beim Pfützen alle Stellen weg hab, Dass ich keine Glatzen drinnen habe, keine Löcher drinnen habe, weil das bringe ich nicht mehr raus. Das Kann ich oh. da hergehen und dann kann man dann drüber gehen. Naja, trocken ist es nicht. Man könnte den Schwamm jetzt ein bisschen näher machen, sodass wir die Tonblättchen besser angleichen. Und die Variante ist wind- und luftdicht. Das kann ich im Außenbereich genauso verwenden wie im Innenbereich im Holzbau. Ob das jetzt ein Schilddämmplatten ist oder ein ist oder calcium die es in die verschiedensten Dicken gibt, die picke ich dann einfach in Lehm rein. Deswegen putzt man das Material auf, schmeißt es an die Wand und zieht es praktisch mit diesen Haarlotten. Was ja, das, das Handy genau, Mit dem Handy genau. Eine Variante ist es, wenn ich das nicht machen möchte, weil ich sage, nein, das traue ich mir nicht zu, ich werde mit einem nicht rot. Dann macht man es wie früher, aber gerne wird zu nass gestampft. Das, das ist nicht schön. Ja. Das ist schön. Ja, da ist, ja. ja. ja. ja, ist der, ja, ist der, ja, ist der genau.